Eis. Seit Ionen von Jahren stellt man sich die Frage, welches ist das beste Eis in Graz? Unter Experten löste diese Frage schon immer Konflikte aus. Dabei liegt die Lösung auf der Hand, wir fragen die Kinder. Wir haben uns in die Tiefe des Betriebskindergarten Himmelgrün gewagt, wo die wahren Experten des Eis ihr Wissen bewachen. Die heilige Dreifaltigkeit besteht diesmal aus Schokolade, Vanille und Erdbeere. Im Dreikampf rittern drei große Grazer Eishersteller um den Titel Bestes Eis von Graz. Jetzt haben wir dreimal Eis gegessen. Welches waren das Beste? Das Dritte. Die Erste. Auch das Erste. Das Erste? Was hast du für einen Eindruck von den Kindern selber? Die wirken schon sehr kritisch. Die Kinder wissen, glaube ich, ganz genau, was, was ihnen schmeckt und was ihnen nicht schmeckt. Ähm, aber sie tun sich halt schwer, diese fachliche Meinung, die sie haben, äh, für, für uns Laien äh, verständlich auszudrücken. Ich stelle vor ein Manso, geht so. Ja. Ha, jetzt es was Neues. Das ist das besser als Schoko? Ja. Das ist keine, keine Vanille jetzt aus dem Supermarkt, sondern das ist wirklich aus Kolumbien, würde ich jetzt sogar sagen. Wir gehen jetzt in Phase 3 des großen Eistests im Kindergarten Himmelgrün über. Und Phase 3 ist sozusagen Code Red. Erdbeer Eis? Das ist jetzt besser als das vorige? Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das letzte Eis war jetzt mehr so ein bisschen wie, wie ein ein so B, kann man eigentlich sagen. Ähm. B ein Buchstabe. Ja, Kevin. Kein, kein B. Kevin, B ist ein Buchstabe. Das ist das, was ich meine. Ja, also ich tue mir da ein bisschen schwer mit den Experten mithalten. Laura, welches Eis hat dir jetzt am besten geschmeckt? Erdbeer, Schoko oder Vanille? Das. Vanille? Das Erdbeer, Eis ist das erste, weil es das war nicht zu so dick süß. Marille. Vanille oder Marille? Marille? Vanille. Okay. Also am liebsten Vanille, dann Schoko und dann Erdbeere. Ja. Ja? Alle drei gleich. <lacht> Und das Fazit ist einfach, jedes Eis ist irgendwie auf seine Art und Weise besonders gut, ne? Also auch die Kinder und ich, Was ich, ich eigentlich machen, damit sagen wollte, auch die Eisspezialisten sind sich nicht einig, welche Sorte die beste ist oder wer in Graz das beste Eis verkauft. Aber solange die Geschmäcker verschieden sind, solange wird auch der Grazer Eistron unbesetzt bleiben.